Als Pressesprecher sorgst du dafür, dass in den großen Tageszeitungen über Schülerhilfenleben berichtet wird. Der Kampagnenbetreuer betreut die Kampagne zum sozialen Tag. Außerdem kümmert er sich darum, dass die Technik im Büro immer läuft. Genau, alle, die Sie bestellt haben. Super, schönen Tag, tschüss. Die Schulkommunikatorin übernimmt den Kontakt mit den Teilnehmern des Sozialen Tages und den Schulen, die sich angemeldet haben. Kanotter Schwertfeger, Schüler helfen nehmen. Kanata Schwertfeger, Schüler helfen nehmen. Schau mal, hier sind alle Seminare aufgelistet. Unsere aktive Betreuerin ist dafür verantwortlich, dass sich die engagierten Schülerinnen und Schüler im Verein wohlfühlen. Sie hilft ihnen dabei, Aktionen auf die Beine zu stellen und unterstützt sie bei der Planung. Das Konzert. Und trink doch mal noch ein bisschen guten Tee. Tag. Du trocknest doch sonst noch hier aus hier. Ah, okay. Gibt ähm, es Neuigkeiten wegen unserer Veranstaltung? Du hast doch nochmal noch Kekse. Du fällst sonst noch von ah, den Rippen. Okay. Komm, Kekse. Trink ähm, ein bisschen, was mal. wir dann schon. Als Unterstützerbetreuerin kümmerst du dich um die guten Beziehungen zu unseren prominenten Unterstützern. Hanna Jagemest? Angie, hi. Ja, unser Treffen in Berlin, stimmt. Ja, ich bin da ja noch auf dem Edeka-Kongress. Ähm, aber um drei ist das vorbei, also könnte ich danach zu dir kommen. Und dann können wir einen Kaffee trinken. Also um halb vier im Kanzleramt? Ja, perfekt. Bis dann. Sozialer Tag! Unsere Regionalkoordinatoren bringen den Sozialen Tag mit dem Sozialer Tagmobil an die Schulen und auf Messen und machen ihn so bekannter. Wie du siehst, gibt es viel zu tun. Bewirb dich jetzt auf ein FSJ bei Schülerhelfen Leben, der größten jugendlich geführten Hilfsorganisation Deutschlands und organisiere gemeinsam mit sieben weiteren Freiwilligen den Sozialen Tag.